So, jetzt aber wieder mit Stimme. Also, Attacke Vollgas. Finger wieder so an. Ne, jetzt wieder richtig. Stimme ist wieder komplett da. Das heißt, ich kann auch wieder quatschen. Nichtsdestotrotz wird es auch weiterhin Videos geben ohne Stimme. Und äh, einfach nur kurze Infovideos, die eben auch international gut und locker erkennbar sind als Spots, wo man dann einfach mal schnell reingucken kann, um sich einen neuen Spot rauszusuchen. Also, beides wird es weiter geben, das olle Gequatsche und die Videos mit Musik. So, währenddessen schon direkt zum nächsten geilen Spot gerannt: 21. 21, 67 auf 15 Meter, auf 19 Meter und jetzt geht's ab auf ha, gute Köder, auf Kokos und Frucht. Und das hatte ich jetzt die letzten Tage mehrfach probiert. Heute gehen wir erstmal wieder blind rein. Also ich habe es jetzt bis jetzt gerade noch nicht probiert. Ich hoffe, das funzt. So sieht das Setup aus. Also, mit dem Setup äh, geht es hier rein. Die Kombination ähm, der Mentno hatte mir gesagt, Alden, hier hast du schon gesehen vom Devilus, äh, der mal hat das hier getestet mit Kokosnussfrüchte und so weiter. Ähm, ja, habe ich jetzt probiert und ja, ich bin wieder mehrfach knapp an der Schuppenkarpfen-Trophy vorbeigerasselt. Katastrophe, Alter. Schuppenkarpfen-Trophy an der alten Festung. Ist und bleibt tricky. Was ich jetzt nochmal eben ändern werde, ich werde einen größeren Haken nehmen. 1,0. Ich gehe wieder auf Kokos und Früchte. Jetzt nehmen wir hier nochmal den 20er. Und dann gehen wir hier auf Kokos Sahne. Dann nehmen wir das 22er. Das heißt, wir haben 20, 22, schon ziemlich groß. Kokosnektar lassen wir so wie es ist. Und ich habe hier noch ein pva Genau, Kokosnuss und Frucht. So, das heißt, da haben wir das Setup einmal so eingestellt. So lassen wir das und das Ganze machen wir hier auf 19 Meter. Und dann natürlich wieder hier vorne hin auf 19 Meter. Wir haben jetzt 15 Uhr, also gute Uhrzeit für das Ganze. Bremse kann sogar ein bisschen höher. Und dann gucken wir mal, dass das lübt. So, zweites Setup machen wir dann ähnlich Mit 20er und ähm, ne, 16er ist mir ein bisschen zu wenig. Da machen wir... Wobei ich da drauf einige, einige Amure hatte. Schwarze Amure. Egal. Ich mache das trotzdem so. Auf groß. Wir wollen nur noch groß. Das heißt, die Frequenz wird vielleicht nicht so riesig sein. Aber dafür halt die Chance auf große Brocken. So. Zack, auch raus damit. Perfekt. Das ist halt ganz geil hier mit so einem 50-Gramm-Blei. Kann man halt ganz gut hier... Ne, man will so auf, auf 20 Meter ungefähr auswerfen. Dann macht man so bis 20 nach. Das passt gerade ganz gut. Auch hier Einserhaken. Ähm, das ist ein bisschen mächtiger. Ich gehe hier auch nochmal auf 1,0. Und... Ne, weißt du was? Wir machen hier... Wir übertreiben es hier. Ich nehme einen 2,0er-Haken. Ich nehme einen... Kokossahne 22 und ich nehme Fruit ähm, 25 und das Ganze hier auch nochmal. So, okay, 19 Meter und da geht's schon los. Perfekt. Einmal und noch ein weiteres Mal. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3 PVA. 4. Und jetzt kommt hier gleich wieder 5. Und das ist dann erstmal genug. So. Perfekt. Also, die letzten Tage hier an der Stelle mehrfach gestanden. Mehrfach richtig Kohle gemacht. Bedeutet also, ähm, locker mal um die na, ich sag mal, locker mal um die 200 Silber in der Stunde. Bis, ja, ich sag mal, 2 bis 300 Silber pro Stunde. Ähm, mit Schuppenkarpfen, mit weißen Amur, mit schwarzem Amur. Ging alles hier rein. schwarzer Amur ähm, hätte natürlich noch größer sein können. Schuppenkarpfen, 14, 15, 17, 18 Kilo. Überhaupt kein Problem. 20 Kilo war leider noch nicht dabei, wird aber bestimmt irgendwann reinrasseln, 20 Kilo Schuppi kann einfach nicht mehr so lange dauern. Wie gesagt, gerade jetzt im Moment ähm, lief das wirklich gut. Wir können gerne auch noch einen, einen Wettangeln machen, vielleicht gucken wir mal, dass wir dann äh, abends uns hier nochmal entspannt im, im Livestream hier hinhocken. Und dann machen wir ein entspanntes Wettangeln auf die besagten, also weiße Amur, schwarze Amur und natürlich Schuppenkarpfen. Vielleicht rasselt dann ja für jemanden der Schuppenkarpfen wieder rein. Wäre halt richtig cool. Ähm, nach wie vor ist es natürlich von den Uhrzeiten so, dass wir in der Mittagszeit so ein bisschen eine Pause haben und ähm, deutlich bessere Frequenz in den Morgen- und äh, Abendstunden haben. Merkt man nach wie vor. Genauso auch in der Nacht ist es ein bisschen weniger. Für einen Schuppenkarpfen, aber dafür ballern nachts dann auch gerne mal die Amure mehr rein. Jetzt müssen wir mal hier eben gucken. Zweimal die Shabbing schon. Die wollen wir natürlich nicht haben. PVA wieder runter. Und raus damit. So. Und So. Perfekt. Ja, und jetzt heißt es natürlich warten. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr Frequenz haben wollt, ähm, was ja auch wirklich gut ist, dann hat man eher so die, die Schuppenkarpfen, ich sag mal so, bis vielleicht eher 10 Kilo. Bedeutet, wenn man hier mit einem etwas kleineren Setup sich hinstellt und sagt, ja, so die ganz großen Brocken brauche ich nicht unbedingt, dann vielleicht eher einen Vierer-Haken bis Einserhaken haken nehmen. Und wenn ihr sagt, okay, ich gehe auch aufs, ins Volle rein, dann auf jeden Fall auch die größeren Boilies wählen, denn dann kann da ein bisschen was dickeres halt drauf reingehen. Ne? Ich habe jetzt hier die deutlich größeren Boilies. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht so die ganz großen Brocken hier dran haben. Dann, wie gesagt, auch die äh, kleineren Boilies. Heißt also hier vielleicht bei Kokos, da war ja schon der 16er, ne? 16er und hier 15er. Und dann ist man da auch ein bisschen kleiner mit unterwegs im Durchschnitt. Heißt aber auch, es können die dicken fetten Brocken auch immer noch auf so kleine Boilies reinballern. Kann man leider nicht so ganz ausschließen. Wenn so ein großer Brocken sagt, den Bolli schlucke ich mir mal eben noch weg. Ja, dann muss man eben Gas geben und rennen, dem Fisch hinterherrennen. Dann ist man hart Zack, im Drill. Ja, ich rechne hier jetzt gerade mit einer deutlich geringeren Frequenz. Ähm, wie gesagt, die letzten Tage hatte ich das auch häufig gemacht, dass ich das nebenbei einfach hier gemacht habe. Ich habe mich hingehockt, habe dann nebenbei so ein bisschen noch äh, auf Twitch im Livestream geschaut oder einfach auf YouTube mit ein paar Videos reingezogen und ähm, habe dann währenddessen einfach hier ein paar Schuppies rausgezogen. Wie gesagt, der größte mit äh, knapp unter 19 Kilo. Also im Großen und Ganzen war es schon echt gut. Und wie gesagt, Frequenz war auch gut. Ich bin gespannt, wie das jetzt gleich hier abgeht. Ähm, ja, ab jetzt heißt es halt warten. Der Spot ist bekannt. Futtermische ist noch nicht bekannt. Also vom Spot her sollte, glaube ich, klar sein. Ne? 2167, Main Spot. Und ähm, Futtermische, gucken wir nochmal eben rein. Hier ist noch eine drauf. PVA. Ähm, ich habe hier die mit den. Mit den 20 Gramm drin. Und da haben wir hier die Erbse und Kokosfeeds, Feed Pellets. Und dann habe ich hier mit drinne Nussmische und Tutti Frutti. Es gibt ja, es gibt ja, ähm, es gibt ja nicht, nicht Kokos und Frucht klassisch. Und, äh, die Kombination quasi zwischen Kokos und, und Cream, Kokos-Sahne und, ähm, und dann die die Nass die, die Nuss und, und, und Tutti-Frutti-Feeds. Das ist halt irgendwie eine, eine ganz coole Kombi. Und dann habe ich hier Kokossahne oder Kokos Cream auch nochmal. Das ist halt jetzt alles grob in eine Richtung. Ob das hier jetzt der Burner ist... Weiß ich gar nicht, ne? weil es ist ja bei, bei, Kokos, bei Kokos und Frucht, Kokos und Früchte, ist es ja nicht weiter beschrieben, welche Früchte. Ist das helle Früchte, also gelbe Früchte, rote Früchte, wie auch immer. Also es ist halt von der Aromatik schon sehr random. Und deswegen habe ich einfach da random Tutti Frutti im PVA mitverwendet. Und wie gesagt, bisher lübt es ganz gut. Und es sind ganz schöne Brocken bisher reingegangen. Bin ich echt ganz zufrieden damit. Die Frage ist halt einfach, ballert hier irgendwann mal die Trophy rein? Und es ist natürlich auch ein anderes Angeln. Will man auf Frequenz und viele Fische rausziehen? Das ist halt eher, ich sag mal, Low- und Mid-Level-Angeln, dass man äh, auch noch Skillpunkte bekommt für jeden Fisch. Ähm, oder will man einfach seine Trophäen abhaken? Und für mich ist es einfach nur noch ein Trophy abhaken. Bedeutet, ich gehe auf extra große Boilies und versuche hier mit Futtermische, ich könnte sogar die, die Erbse im PVA weglassen und stattdessen vielleicht auch die und auch so, so, so die Basics weglassen und dann vielleicht eher nochmal mit geschredderten Boilies hier rangehen guck mal hier, Schwarzer Amur. guck mal hier, ja, next also Schwarzer Amur auch immer wieder, waren mehrere um die 7 Kilo dabei also funktioniert also auch richtig, richtig cool ja, so sieht es aus Zack, Futtermische nochmal raus. Ich hatte übrigens, apropos Futtermische, ich hatte bis zu, na, ich würde sagen, auf jeden Fall über 20 Ladungen Futtermische auch an dem Spot und es lief immer noch richtig, richtig gut. Aber ich sag mal, so richtig, also dieses Aktivieren, so um die 10, dass es dann voll aktiv ist und dann auch bis 20 Futtermischen oder Futterbällchen an dem Spot überhaupt kein Problem damit gehabt, ähm, lief lange, lange Zeit, dann immer mal wieder Pause gemacht, ne? so wie jetzt, jetzt sind quasi die PVA's alle runter, das letzte PVA ist draußen und dann werde ich jetzt quasi erst, na ich sag mal so, wir haben jetzt 19 Uhr, 4 Uhr morgens, hänge ich dann wieder ein neues PVA dran, zack, next jawohl so, Moke wieder ist aber noch nicht richtig groß aber immerhin immerhin geht er rein, so und dann halt wie immer schön rein in den Blank Volle Power Und dann gucken, dass er hier reinkommt der Schuppi Jawohl, da ist er wieder Schon ganz vernünftiges Gewicht Aber leider noch lange nicht das Zielgewicht 10 bis 15 oder sowas wieder haben Ja, na siehste, 15 Kilo Schuppi Schmeckt doch schon der kleine Glubschi. Also, weitermachen jetzt und auf die große Trophy hoffen. Endlich hier an der alten Festung. Na, guck mal, da wirkt die Futtermische und auf einmal rasseln auch die Schuppis rein. Also, geht doch. So, Petri Lümmels, zieh raus die Broncken. Ich werde mich jetzt hier schön zurücklehnen